Ich hoffe, Sie haben bis anhin die außerordentliche Lage gut gemeistert und ich hoffe vor allem, dass es Ihnen auch gesundheitlich gut geht. Herzlich willkommen in dieser wunderschönen Aula der Universität Bern. Im Moment bin ich vor allem am Podcast los. Hallo, herzlich willkommen hier in meinem Homeoffice. Okay, Engel. Die meiste Zeit in irgendwelchen Zoom-Meetings. A relentless String von Zoom-Meetings, chasing each other. Hier startet unsere Campus-Tour. Hinter uns seht ihr das Hauptgebäude der Universität Bern. Herzlich willkommen an der Universität Bern. eine Taskforce zu bilden, welche die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zusammenbringt. Origin is a simple laser-based mass spectrometric setup, an analytical instrument. To know if we are alone or not would have definitely a very big impact on, on the thinking of our society. Für den formellen Abschluss Ihrer Studien gratuliere ich Ihnen herzlich.